Vorweggeschickt, es gibt keine aussagekräftige Datenlage für das österreichische Gesundheitssystem. Daten werden nach dem Gutdünken des Bund, der Bundesländer dem Ministerium gemeldet. Wer nicht meldet und was nicht gemeldet wird, wird auch nicht erfasst. Die Zahl der Bettenkapazität ist kontinuierlich gesunken. Warum, wissen wir nicht. Die Nachvollziehbarkeit eines dritten oder vierten oder fünften Lockdowns ist aus gesundesökonomischer und vor allem auch aus gesundespolitischer Sicht in keiner Weise gegeben, weder bei den Normalbetten noch bei den Intensivbetten und auch nicht beim Personal, hat es in der letzten Hochphase im November 2020 irgendeinen Engpass gegeben. Wir haben die Daten vom November 2020 herangezogen, die aktuellen Daten werden nämlich gerade ausgewertet und, so viel darf ich jetzt schon verraten, man kommt zum nämlichen Ergebnis. Patienten, die derzeit als sogenannte Corona-Patienten gelten, sind nicht ausschließlich Corona-Patienten. Ich hatte das schon in den vergangenen Beiträgen in diesem Blog, es sind dann Menschen, die halt wegen eines gebrochenen Fußes ins Krankenhaus kommen, dort getestet werden und dort positiv sind. Damit zählen sie automatisch zu den Corona-Patienten und verzehren damit weiter die Statistik. Auch in Deutschland gibt es schon zahlreiche Stimmen, die eine Corona-bedingte Überforderung des Gesundheitssystems in Abrede stellen. Auftretende Probleme wären nicht der Virus, sondern anderen Faktoren geschuldet. Und diese gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten. Es passt ins Bild, wenn die Tageszeitung Die Zeit mit Anfragen an deutschen Kliniken und Krankenhäusern herausfindet, dass 20 bis 30 Prozent der Covid-19-Patienten vordergründig wegen völlig anderen Erkrankungen behandelt werden mussten. 20 bis 30 Prozent. Auch die Deutsche DIVI, das ist die Abkürzung für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V., räumt auf Nachfrage von der Tageszeitung die Zeit ein. Auf den Intensivstationen werden, wird jeder zehnte im Register angeführte Patient wegen anderen Erkrankungen behandelt. So viele schwere Covid-Fälle, wie behauptet, gibt es offenbar nicht. Soweit die Krankenhäuser wegen Überlastung Alarm schlagen, dann nicht wegen eines neuartigen und heimtückischen Virus, sondern weil das österreichische Gesundheitssystem regelmäßig an seine Grenzen kommt. Dieses Phänomen kommt nicht nur bei uns, sondern auch in anderen europäischen Ländern vor. So titelte die Bild-Zeitung am 12. März 2018 betont, pointiert, Grippegau in Leipzigs Kliniken. Grippewelle übersteigt alles bisher Dagewesene. Man sei gezwungen, Patienten ambulant zu behandeln, sogar in andere Städte zu verlegen. Herrensfädler Zeitung, 15. März 2018. So etwas haben wir hier noch nie erlebt, sagt Werner Hampe, Sprecher des Klinikums Hernsfeld-Rotenburg. Die Belastungsgrenze ist erreicht. Von den 600 Betten im Klinikum und den Akutbetten im Herz-Kreislauf-Zentrum seien seit Wochen alle belegt. Am Klinikum waren sowohl die Intensivstationen als auch die interne Medizin am Dienstag abgemeldet. Es konnten keine neuen Patienten aufgenommen werden. Kronenzeitung veröffentlicht am 4. Jänner 2017 einen Artikel mit durchaus eindrucksvoller Bildreportage unter dem Titel Stadt der Gangbetten. So überfüllt sind Wiens Krankenhäuser. Da liegen jeden Tag Patienten auf den Gang, sagt ein Besucher auf dem Weg zur Unfallchirurgie im Wilhelminenspital. Beim Eintreten stehen gleich vier Betten auf einem Flur. Die ÖVP ortet ein Versagen der Gesundheitspolitik. Gangbetten sind in Grippezeiten nicht die Ausnahme, sondern das ganze Jahr über die Regel so övp wien Gernot Blümel. Gangbetten sind die Folge von Fehlplanung, da liegt die Schuld beim Management und der Politik. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liest man am 28.02.2015 Am Rande der Erschöpfung. Die Influenza wütet in diesem Jahr besonders heftig. Zahlreiche Notaufnahmen sind überlaufen. Dienst nach Vorschrift können sich die Ärzte und Pfleger im Frankfurter Nordwestkrankenhaus nicht mehr leisten. Gehen wir noch eine Spur weiter zurück. Die Presse sagt am 24.02.2012, Grippewelle, Wien-Spitäler überfüllt. Grippewelle und Durchfallerkrankungen sorgen derzeit für Engpässe in Spitälern. Einige nicht akute Operationen werden verschoben, Patienten auf dem Gang behandelt. Die Versorgung sei jedoch nicht gefährdet. Es sei eine Situation, wie wir sie in den vergangenen 30 Jahren noch nie erlebt haben. Zusammenfassend, am Befund über den Zustand unseres Gesundheitssystems hat sich bis heute nichts geändert. Zu einer Überlastung des Gesundheitssystems und zur Übersterblichkeit ist es nur in jenen Regionen gekommen, die sowieso schon immer mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben und hatten. Und in denen politische Fehlentscheidungen oder gravierende Fehler bei der Medikation zur Verschärfung der Krise beigetragen haben. Also ein Stichwort, es ist nicht schlau, bereits erkrankte Personen wieder zurück ins Altersheim zu schicken, zu den Intensivbetten. Intensivbetten bzw. Stationen sind eine der teuersten Kostenstellen in einem Krankenhaus. Sie sind und bleiben oft sehr ausgelastet. Das liegt am Operationsspektrum und dem Schweregrad der zu operierenden Patienten. Der Öffentlichkeit wird mitgeteilt, dass aufgrund von Corona eben Operationen verschoben werden. Also ist daher im Umkehrschluss davon auszugehen, dass die Intensivstationen bei weitem nicht ausgelastet sind. Demgemäß fehlt auch jegliche Grundlage für einen Lockdown. Kommen wir zur Situation auf der Intensivstation. Wenn man nun den Durchschnitt annimmt, stoßen wir aller spätestens bei rund 2000 belegten Intensivbetten an unsere Grenzen. Derzeit, mit Stand 1.1.21, sind 660 Betten belegt. Die Grenze liegt bei 2000. Personal auf Urlaub. Das ist ob das Allerärgste. Ja? Gleichzeitig ist es offenkundig belegbar, und zwar von den Universitätskliniken Salzburg, Innsbruck und Linz, dass nach wie vor Intensivpflegepersonal auf Urlaub geschickt wird, um Urlaub abzubauen. Um das bitte mich richtig verstehen. Das ist arbeitsrechtlich völlig in Ordnung. Ich gönne jedem den Urlaub Sie haben es sich verdient. Aber es ist verwunderlich, wenn diese Schlüsselkräfte in Zeiten einer angeblich gefährlichen Pandemie auf Urlaub geschickt werden. Auf Urlaub! Und gleichzeitig sperrt man das ganze Land ein. Weiter sind die Kollateralschäden zu berücksichtigen. Und zwar jene, die dadurch verursacht werden, dass bestimmte Patienten wegen Corona eben nicht in Spitälern aufgenommen werden. Hier dazu eine konkrete Sache. Der Bruder meines Mandanten. Ähm, ist gemeinsam mit seiner Frau ins äh, Spital gefahren, die Frau hatte ähm, ein Problem am Herz. Kommen Sie 14 Tag wieder. Problem war nur, dass sie nach einer Woche tot war. Kommen wir zum nächsten Thema. Oft wird von Übersterblichkeit gesprochen, aber ist das alles wirklich 100% Covid? Aus Österreich gibt es, soweit eben den Antragstellern, meinen Mandanten bekannt, keine eingearbeitete Studien. Für Deutschland sind zwei Studien eben in diese große Metastudie eingeflossen, und zwar einerseits die Heinsberg-Studie und eine weitere Studie aus Frankfurt. Also das heißt aus Regionen, die durchaus mit Österreich vergleichbar sind. Die durchschnittliche Fallsterblichkeitsrate beider Studien, verteilt auf alle Altersgruppen, lag hier ebenfalls bei 0,23%. Die Fallsterblichkeit der unter 70-Jährigen lag bei 0,015%. Das bedeutet, dass in dieser Altersgruppe von 100.000 erkrankten Menschen 15 versterben. Von 100.000 erkrankten Menschen 15 versterben. Um es noch einmal deutlich zu sagen, wenn wir von einer Pandemie sprechen, muss man auch global die Zahlen heranziehen. Bei 7,8 Milliarden Menschen Bevölkerung und einer Todesanzahl von einer Million liegen wir bei 0,13% Todesrate. Und damit sind wir in der Größenordnung des, der Influenza. Das heißt, man hat eine 99,87%ige Wahrscheinlichkeit, eine Erkrankung zu überstehen. Jedenfalls ist diese Größenordnung plausibel, denn sie deckt sich ziemlich genau mit den in Österreich zu verzeichneten Todesfällen. Ausgehend von einer Bevölkerung von ca. 8,9 Millionen Menschen und dem Stichtag 25.02.2021 bei, der, bei dem zu diesem Tag eben 8.356 Menschen verstorben sind, ergibt es eine Fallsterblichkeit von 0,095 Diese Erkenntnis, dass eben die Fallsterblichkeit bedeutend niedriger als noch wie letztes Jahr angenommen ist, ist beim Gesetzgeber oder beim Verordnungsgeber noch nicht angekommen. Niemand wäre seit Bestehen der Zweiten Republik, selbst in Jahren einer starken Grippewelle, so wie wir sie schon erlebt haben, auf den Gedanken gekommen, auch nur annähernd derartig massive und Grundrechte einschränkende Maßnahmen zur Eindämmung einer Grippe zu verhängen. Vor diesem Hintergrund bitten die Antragsteller den Verfassungsgerichtshof inständig, seine Rolle als kontrollierende Instanz wahrzunehmen, den diesbezüglichen Sachverhalt zu erheben und die wirkliche Gefahr des Coronavirus sauber wissenschaftlich zu ermitteln. Bis kommende Woche.